hallo und herzlich willkommen zu einer neuen analyse des bitcoins wir haben gestern im video darüber gesprochen dass wenn die cpi daten so ausfallen wie erwartet oder besser dass der kurs steigen wird und das ist auch passiert also ich bin ehrlich zu euch wir waren short ja wir wurden gehittet also unser sl wurde getriggert aber ich gehe stark davon aus dass hier wirklich bald ähm, eine stärkere reaktion kommen sollte diese Reaktion wird wahrscheinlich aber erst im Bereich um die 20.000 kommen. Ich werde euch auch sagen, warum. Wir haben in dem Bereich das Diamond Pocket. Ja, Ihr wisst ja ganz genau, ne, wie das Ganze angelegt wird. Und ähm, in dem Bereich wird es mit Sicherheit ähm, auch weitere Bestätigungen geben. Und die gucken wir uns jetzt auch gerne mal an. Und zwar gehe ich dafür einmal äh, in den Bybit-Chart rein. Und äh, hier seht ihr, warum ich short gegangen bin, beziehungsweise was meine, ähm, was meine Analyse war. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier eine ABC hatten, dann hier eine weitere ABC äh, als Welle B und dann hier eine weitere ABC. Und jetzt ist halt eben der Punkt, dass diese C-Welle wahrscheinlich höher geht. Oder dass das Ganze hier erst die A war und das hier erst die B. Dementsprechend könnten wir hier jetzt mit drei, äh, mit einer fünffälligen Bewegung nach oben die größeren Ziele sehen. Wir sind äh, aktuell in keinem Trade. Wir werden auch aktuell in keinen Trade reingehen. Ich habe schon mein erstes Ziel für einen neuen Trade. Den werde ich auch heute Abend mit der Academy teilen. Ähm, aber an sich sieht das Ganze hier für mich noch ziemlich bullig aus. Wie gesagt, die CPI-Daten sind gut ausgefallen. Wir haben ähm, die FED-Daten. Äh, Daten, die heute erschienen sind und äh, diese sind anscheinend auch sehr gut ausgefallen. Ähm, dementsprechend wird das ein bisschen Aufschwung für den Markt bringen. Was interessant ist, ist, dass die Altcoins absolut überhaupt nicht damit reagieren. Also die sind äh, relativ unbeeindruckt von dem, was der Bitcoin hier gerade macht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass äh, das Ganze hier wieder nur eine kleine Falle ist, um die Longs zu locken. Wir hatten jetzt einen sehr guten Lauf von mehreren Monaten, wo wir wirklich fast jeden Trade im Profit hatten, ähm, beziehungsweise Dick im Profit hatten. Jetzt hatten wir den SL, der gehittet wurde und das ist absolut okay, man kann nicht immer recht haben das ist auch unmöglich an die, in diesem Markt, wir haben Wahrscheinlichkeiten und wenn diese Wahrscheinlichkeiten ähm, ich sag jetzt mal äh, diese Wahrscheinlichkeiten halt eben mal nicht funktionieren, dann ist es halt eben so wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben hier oben noch weitere Level, die sehr interessant werden ich gehe davon aus, dass diese Level hier extrem interessant werden also ich kann mir gut vorstellen dass wir diese noch bevor äh, der monat endet äh, gefüllt haben ähm, es muss aber nicht passieren das ist ganz wichtig also ähm, man sollte sie im auge behalten ich werde auch mit der academy jetzt wie gesagt später die ähm, das neue Setup teilen also ab wo ich einen neuen trader öffne oder was jetzt in die aktuelle richtung ist die ich einschlagen werde aber das ganze ist wie gesagt Momentan noch reine Spekulation. Man muss jetzt abwarten, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Wenn die Altcoins mitziehen, dann kann man sagen, okay, es könnte jetzt wirklich zu dem, zu dem pump bis hier oben hinkommen. Wenn die Altcoins nicht mitziehen, dann kann man schon langsam erahnen, dass das Ganze halt eben wirklich nur heiße Luft war. Der US 500 ist... Im Gegensatz zum Bitcoin am Fallen, was ähm, natürlich den Bitcoin nach oben treibt. Und äh, äh, falsch ist mit dem Bitcoin, äh, im Gegensatz zum Bitcoin am Fallen, was äh, relativ untypisch ist, weil normalerweise ist es so, wenn der ähm, SP 500 fällt, fällt auch der Bitcoin. Da die Korrelation zwischen dem Ganzen aber nicht mehr so da ist, wie sie das war, ähm, ist es halt eben ziemlich. Schwierig jetzt zu sagen, wie sich das, wie sich das Asset verhalten wird. Ähm, der Dollarpreis ist am explodieren. ja, Also das ist äh, eine richtig, richtig kranke Geschichte, was hier gerade passiert mit dem Dollarpreisindex. Und ähm, allein das sagt mir schon, sollten wir den Bereich hier oben äh, durchbrechen, könnte das für den Bitcoin ziemlich, ziemlich eklig werden. Ähm, die Candle ist schon geisteskrank. Das muss man schon sagen. Also für einen Dollar ist das äh, Dollarpreisindex ist das Ganze schon ziemlich ähm, heftig. Mal sehen, ob wir eine Candle nach oben sehen. Und wenn das passiert, dann wird der Bitcoin definitiv eine Reaktion zeigen müssen. Wir sehen es jetzt hier schon. Ja, also das ist die Reaktion, von der ich gesprochen habe. Wir äh, haben hier definitiv schon die erste Reaktion nach unten. Und ähm, ja. Wie soll es anders sein? SL wurde gehittet und dann ist der Weg nach unten natürlich wieder frei. Schade ist es, aber so ist das Leben. Ähm, wir haben noch Dutzende von Chancen, die wir nutzen können und dementsprechend mache ich mir da gar keinen Kopf. Ja, ähm, Gucken wir uns mal an, was der Wrave Reader so gemeint hat. Und zwar, ihr seht es hier, wir hatten hier diesen dieses Wechselspiel zwischen Short und long die ganze Zeit ja hier und dann kamen hier die ersten fetten Trades rein wir hatten hier eine doppelte Bestätigung eines Long Setups die haben wir natürlich hätten wir natürlich wahrnehmen können und die läuft auch immer noch so auch im Ein-Minuten-Chart können wir uns das Ganze mal kurz angucken da seht ihr okay seid hier Long Signal Fullgas ähm, ja es ist es ist wie es ist jetzt man steckt eine drin wir gucken uns das Ganze auch mal kurz im Daily an. Im Daily sind wir nach wie vor in einem bearischen Trend. ja. Doppelt bestätigt und wir haben die Confluence Box leicht durchschossen, aber sollten wir heute unterhalb der Confluence Box schließen, wird das Ganze nochmal interessant. Ähm, ihr kennt die Ziele, ich habe sie jetzt gerade genannt, ihr könnt auch gerne das Video von gestern nochmal angucken, zwei, bei zwei Minuten oder so sage ich, dass das passieren kann, wenn die CPI Daten gut ausfallen und ja, ist leider schade für unseren, ähm, für unseren Trade gewesen, aber da kann man jetzt nichts machen. Genau. Ich würde einfach sagen, genießt die Woche, wartet auf den nächsten Trade, ja, und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass einige von euch diesen Long mitgenommen haben. Aus keine Ahnung welchen Gründen, vielleicht auf CPI-Datenbasis, weil ich das gestern genannt habe. Falls ja, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Das war's von mir. Euer Sagi, macht's gut. Ciao.